Botschaft in neuer Fassung Inneres Selbst, Energie und Datenspeicher unseres inneren Lichtkörpers, Seele, sowie umfangreiche Maßnahmen zur Schöpfungserrettung Teil 2 Botschaftsthemen im Teil 2 Jenseitige Seelenverbände mit schöpfungszerstörerischen Absichten gaben sich bestimmte Symbole zur Erkennung ihrer negativen Gesinnung. Weshalb in unserem Sonnensystem mehrere Planeten nicht mehr existieren oder unbewohnbar wurden. Warum es in der Vergangenheit in unserem Sonnensystem zu mehreren fürchterlichen Katastrophen kam und weshalb die Erde wieder mit Menschen besiedelt wurde. Unter welchen Lebensumständen die von den außerirdischen Wesen evakuierten Menschen auf deren Planeten in anderen, fernen Sonnensystemen vorübergehend lebten. Wie Außerirdische die Entfernungen von einem zum anderen Planeten zurücklegen. Einst Tigerwettlauf himmlischer Wesen mit der kosmisch-irdischen Zeit? Um die Schöpfungszerstörung zu verhindern Einleitende Maßnahmen zur Schöpfungserrettung im himmlischen Sein und auf der Erde durch freiwillige Heilsplanwesen Schilderung des bedeutenden Schöpfungsgeschehens auf Golgatha, das von Jesus Christus und den himmlischen Getreuen bewirkt wurde Warum Jesus Christus die Schöpfungserrettung erst am Kreuz auslöste und nicht schon vorher und warum es keine einfachere Möglichkeit dafür gab Religiöse Lehren stammen nicht von Gott und haben mit dem himmlischen Leben nichts Gemeinsames. Wie sich Menschen vor Beeinflussungen durch erdgebundene Seelen schützen können. Energieversorgung der Zellen in Verbindung mit der einverleibten Seele. Weshalb Zellkerne eine Datenverschlüsselung aufweisen. Wie bei den himmlischen Wesen der Energienachschub und die Energieaufladung der Lichtpartikel eigenständig geschehen. Weshalb die herzensguten gottverbundenen Menschen und ihre Seelen schon über Jahrtausende durch religiöse Irreführungen sich nicht vom Wiedergeburtsrat befreien können. Warum Jesus Christus nicht mehr auf die Erde kommen wird Fortsetzung der Botschaft Teil 2 Nun erhaltet ihr vom Gottesgeist über mich, einen himmlischen Lichtboten, weitere Wissensdetails über das was lange vor der Inkarnation von Jesus Christus im erdgebundenen Jenseits und auf dieser Erde geschah. Die damaligen tiefgefallenen und geistig schon umnachteten Wesen berieten über verschiedene Maßnahmen, um die Schöpfungszerstörung realisieren zu können. Aber nicht alle schlossen sich ihnen an, weil sie ahnten, welch großes Leid einmal durch die Schöpfungs- und Wesensauflösung auf sie zukommen würde. Durch ihre Ablehnung bekamen sie große Schwierigkeiten mit den rücksichtslosen und schon gefühllosen Herrschern und deren treuen Untergebenen. Die Anzahl der Wesen, die gegen die Schöpfungszerstörung waren, war damals viel größer als jene, die sich für die Zerstörung entschieden hatten. Die Gegner der Schöpfungszerstörung versammelten sich im erdgebundenen Jenseits und beritten darüber, wie sie gegen die zerstörungsbereiten Wesen vorgehen können damit diese von ihrem schlimmen Vorhaben ablassen. Zur gleichen kosmischen Zeit trafen sich die grausamen, unbarmherzigen Wesen und legten fest, wie sie die Abtrünnigen mit ihren Möglichkeiten bekämpfen und ausschalten könnten. So begann im erdgebundenen Jenseits ein fürchterlicher geistiger Kampf um die Vorherrschaft in dieser Welt, aber auch deshalb, um Menschen und ihre inneren Seelen in ihre Richtung steuern zu können. Dieser unerbittlich geführte jenseitige geistige Kampf der Seelen führte dazu, dass sich dieser auch auf die Menschen übertrug. Immer mehr Menschen wurden in ihrer Lebensausrichtung uneinig, zerstritten sich und begannen mit Waffen erbarmungslos gegeneinander zu kämpfen. Das war auch die Absicht der zerstörerischen jenseitigen Wesen, die unter den friedvolleren Menschen, deren Seelen sich ihrem schöpfungszerstörerischen Verbund nicht anschließen wollten ständig Unruhe stifteten und sie in schlimme Kriege verstrickten. Wahrlich, vor vielen, vielen Jahrtausenden organisierten sich im erdgebundenen Jenseits viele zerstörerische Wesen und gründeten Bünde, die auf verschiedene Lebensbereiche ausgerichtet waren, um Menschen zu beeinflussen und in ihre zerstörerische Richtung zu lenken. Jeder Verbund gab sich einen Namen und ein sichtbares Erkennungszeichen bzw. Symbol. Diese haben sie sich in die Teilchen ihres feinstofflichen Lichtkörpers programmiert und konnten damit von ihren Verbündeten oder anderen Wesen gleich erkannt werden. Ihre bestimmten Erkennungszeichen haben sie auch zu dem Zweck geschaffen, damit andere jenseitige Wesen, die ihren schöpfungszerstörerischen Bünde nicht angehörten, bei ihrem Erscheinen furchtvoll flüchten. Diese eigenständigen jenseitigen Seelenbünde, die seit dieser Zeit schlimme Interessen in der Welt verfolgen, gaben sich folgende Erkennungssymbole, zum Beispiel einen Totenschädel mit einem Kreuz aus Knochen, Abbildungen von fürchterlich aussehenden Wesen mit Hörnern, Schlangen oder zähnefletschende Tierköpfe, das Hakenkreuz oder ein Dreieck mit einem Auge darin und noch viele mehr. Wahrlich, vor ca. zwei Jahrtausenden, nachdem Jesus und viele andere unschuldige Menschen durch Kreuzigungen ihr physisches Leben qualvoll verloren hatten, nahmen viele zerstörerische, dem Wahnsinn verfallene jenseitige erdgebundene Wesen aufgrund des Golgatha-Ereignisses selbst täuschend an, dass sie über Gott und die himmlisch treuen Wesen einen Sieg errungen und damit den Anfang der Schöpfungszerstörung eingeleitet hätten. So haben sich dann manche zerstörerische erdgebundene Wesen das Kreuz mit dem gemarterten toten Körper von Jesus als ihr neues Erkennungszeichen des Sieges über das himmlische Sein gegeben. Sie setzen sich auch heute noch im Verbund mit geistig umnachteten Wesen emsig für die Schöpfungszerstörung ein. Haben sie sich wieder in diese Welt inkarniert, dann zeigen sie eines Tages offen ihre Zugehörigkeit durch ein bestimmtes Symbol, deren Bedeutung nur eingeweihte Menschen aus dem Geheimbund kennen. Das Wissen über die Erkennungssymbole der Finsteren zerstörerischen Wesen wird viele innere Menschen nicht wundern und ihnen keine Furcht einflössen, da sie über viel geistiges Wissen verfügen. Ihre inkarnierten Seelen wurden zuvor vom Gottesgeist über die finsteren Machenschaften der erdgebundenen Wesen in dieser Welt gut aufgeklärt. Aufgrund dessen können geistig orientierte Menschen deren täuschende Lebensweisen rechtzeitig durchschauen, die nicht nur weltliche Persönlichkeiten, sondern auch hochwürdige Herren im geistlichen Gewand führen. Durch deren religiöse Lehren, diese haben mit dem himmlischen Leben und dem Gottesgeist nichts gemeinsam, weil keine von Gott stammt, sondern von jenseitigen Religionsfanatikern und zerstörerischen Wesen, die diese den medialen Menschen ihrer Wellenlänge eingaben, werden über Jahrtausende blindgläubige Menschen durch Geistliche völlig in die gegensätzliche Richtung des himmlischen Lebens geführt. Wahrlich, wer Menschen und ihre Seelen in die gegensätzliche Richtung des himmlischen Lebens führt, der lebt aus himmlischer Sicht unbewusst das schöpfungszerstörerische Prinzip. Das Schlimme daran ist, dass blindgläubige Menschen und deren innere Seelen durch geistige Unwissenheit die Scheinheiligkeit bzw. täuschende Lebensart der Geistlichen, von denen die meisten aus dem Fall stammen, nicht durchschauen und ihnen weiter Glauben schenken. Deshalb nehmen sie auch heute keine neuen Aufklärungen vom Gottesgeist und den himmlischen Wesen über himmlische Künder an. Aufgrund dessen setzt sich die große Schöpfungstragödie auf der Erde und in den unteren, lichtarmen jenseitigen Bereichen weiter fort, weil viele blindgläubige, jedoch herzensgute Menschen und eben solche jenseitige Wesen vom himmlischen Leben immer noch weiter weggeführt werden, ohne dies zu ahnen. In eurer irdischen Zeit hängen viele Menschenbilder in ihren Wohnräumen auf, die ein Symbol der Schöpfungszerstörung enthalten, ohne zu wissen, was sie wirklich bedeuten. Unter diesen befinden sich Menschen, deren Seelen bewusst über das menschliche Bewusstsein zum Ausdruck bringen wollen, dass sie einem schöpfungszerstörerischen jenseitigen Bund angehören. Solche Menschen werden von den jenseitigen zerstörerischen Wesen ausgiebig mit Negativkräften unterstützt und dorthin geführt, wo sie ihre schöpfungszerstörerische Aufgabe erneut erfüllen können. Ihre irdische Aufgabe ist unter anderem die Menschen mit irreführendem Wissen, Filmen, Vorträgen und Büchern in eine für sie lebenswerte Scheinwelt zu führen. Dadurch wird ihr seelisch-menschliches Bewusstsein ständig mit unrealen Informationen gefüllt und geistig betäubt. Solchen Menschen fällt es sehr schwer zu erkennen, in welcher Welt sie wirklich leben, oder nach der geistigen Wahrheit zu suchen, die ihnen durch den geistigen Schlaf völlig abhanden gekommen ist. Nicht wenige Menschen gehören unterschiedlichen Geheimbünden an und sind in den religiösen oder weltlichen Organisationen führende Persönlichkeiten. Geheimbünde dieser Welt haben finstere jenseitige Wesen über Menschen ihrer Gesinnung vor vielen Jahrtausenden aus dem Grund geschaffen, damit sie mithilfe machtbesessener Menschen diese Welt aus dem Hintergrund regieren können. Sie sorgen dafür, dass jene Menschen, die für deren angenehmes Leben arbeiten und schuften, nicht erfahren wie und in welche Richtung sie von ihnen gesteuert werden. Ihr inneren Menschen! Fürchtet euch nicht vor Menschen, die schöpfungszerstörerische Symbole offen zeigen, zum Beispiel auf Hauttätowierungen, Bannern, Bildern, Uniformen, Bekleidungen oder auf Videos, denn ihr habt die göttlichen Lichtströme in eurer Seele aktiviert und sie sind euch der beste Schutz vor diesen zerstörerischen jenseitigen Wesen und den mit ihnen verbündeten Menschen. Noch etwas Wichtiges zu eurer Information – Nicht selten kommt es vor, dass medial veranlagte Menschen solch abstoßende Symbolbilder vor ihrem geistigen Auge kurzzeitig wahrnehmen und nicht wissen, woher sie kommen oder warum sie diese sehen. Es kann sein, dass ihnen diese von den zerstörerischen erdgebundenen Seelen, die sich schon länger in ihrer Nähe aufhalten, übertragen wurden, um ihnen Furcht einzuflössen. Gelingt ihnen die Einschüchterung, dann freuen sie sich sehr darüber. Sie fühlen sich im Verbund vieler zerstörerischer Seelen in dieser finsteren Welt sehr stark und glauben arrogant und selbstüberschätzend, sehr mächtig und einflussreich über allen Menschen zu stehen. Menschen, die solche Bilder kurz schauten, sollten sich aber ernsthaft fragen, in welchen Gedanken sie sich kurz vorher befanden und welche Bewusstseinsausrichtung sie schon länger haben. Wahrlich? Diese kann in keiner Weise mit den Eigenschaften und der Lebensweise eines himmlischen Wesens übereinstimmen, denn sonst würden diese dunklen Wesen nicht an sie herankommen. Wer sich schon länger mit selbstzerstörerischen Gedanken beschäftigt wie zum Beispiel mit seinem Freitod, der lebt auf der Frequenz dieser zerstörerischen erdgebundenen Seelen und zieht sie magnetisch an, diese Aussage sollte euch schon etwas zu denken geben. Deshalb rät euch der Gottesgeist zur Korrektur eurer falschen Gedanken und himmlisch fernen Lebenseinstellungen. Solltet ihr nicht auf seine ernsten und versorglichen Warnrufe hören, dann müsst ihr damit rechnen, dass die jenseitigen Wesen euch noch mehr mit solch schrecklichen Bildern beeinflussen werden. Wohin das einmal führt, das müsstet ihr geistig orientierten Menschen euch schon denken können. Darum kehrt bitte um und lebt mehr im Inneren mit dem Gottesgeist, der euch durch mich einen himmlischen Lichtboten, herzlich bittet, durch die tägliche Selbsterkenntnisanalyse und positive Wesensveränderung weiter in die himmlische Richtung zu schreiten und dabei nicht nachzulassen. Das wäre auch dann wichtig, wenn ihr euch durch äußere Umstände in einer verzweifelten Lebenslage befindet. Resigniert bitte nicht, wenn ihr seelische Probleme oder physische Schmerzen durchstehen müsst. Denn wenn ihr dadurch sehr niedrig schwingt und eine dunkle Aura aufweist, dann besteht die Gefahr den schlimmen jenseitigen Wesen in die Arme zu laufen, doch davor möchte euch der Liebegeist bewahren. Damit ihr geistig gut orientierten herzensguten Menschen die sehr beschwerliche Schöpfungserrettung noch umfassender verstehen könnt, gibt euch der Liebegeist dafür weitere Erklärungen. Ihr erfahrt von ihm wie die Schöpfungserrettung im himmlischen Sein und auch in den außerhimmlischen Fallbereichen eingeleitet wurde und warum dieses bedeutendste Schöpfungsereignis nicht in den feinstofflichen Fallbereichen durchgeführt werden konnte, sondern nur auf dieser Erde möglich war, wozu sich über Jahrtausende notgedrungen unzählige freiwillige himmlische Heilsplanwesen inkarnieren mussten. In ihrem meist kurzen physischen Leben wurden die meisten von ihnen durch unbarmherzige, sadistische Menschen immer wieder grundlos verhöhnt, gefangen genommen und gefoltert, oder ihr physisches Leben wurde vorzeitig und gewaltsam beendet. Trotz ihres ärmlichen Lebens und der oftmaligen Flucht vor gewalttätigen Menschen, ihren Sorgen, Ängsten und unsagbarem Leid kamen sie immer wieder in kleineren oder größeren Gruppen in diese Welt weil sie beherzt die Schöpfungserrettung nach vielen Misserfolgen doch noch erreichen wollten. Zuvor sollt ihr inneren Menschen vom himmlischen Liebegeist aber noch wissen, dass euer Sonnensystem mit den die Sonne umkreisenden Planeten, zu denen eure Erde gehört, vor vielen kosmischen Äonen der Hauptstützpunkt der zerstörerischen, schon damals dem wahn verfallenen Wesen war, die nie mehr ins Himmelreich zurückkehren wollten, entgegen unserer himmlischen Abmachung. Kurz bevor die abtrünnigen himmlischen Wesen das himmlische Sein verließen, um außerhimmlische Welten zu gründen, wussten wir himmlisch-treuen Wesen, dass die Abtrünnigen wegen der Gesetzmäßigkeiten der Teilchen und der fließenden Energieströme aus der himmlischen Urzentralsonne in ihren außerhimmlischen Welten nur eine kosmisch begrenzte Zeit energetisch existieren könnten. Wir wussten auch, dass die Rotation der pulsierenden Teilchen im Lebenskern der Wesen, die die Aufgabe haben, Versorgungsenergien für ihre Lichtpartikel anzuziehen, immer geringer wird, wenn die abtrünnigen Wesen immer weniger himmlische Lebensregeln in ihr außerhimmlisches Leben mit einbeziehen. Das hätte bedeutet, dass ihre Lichtkörper einmal in einen energielosen Zustand kommen, immer mehr schrumpfen und letztlich nicht mehr lebensfähig gewesen wären. Doch, dass es einmal so weit kommen könnte, das hätte keiner von uns himmlisch treuen Wesen gedacht, weil wir davon ausgingen bzw. fest davon überzeugt waren, dass sie zur Absicherung ihrer eigenen Lebensexistenz ihr Erkenntnisvermögen und ihre Vernunft niemals außer Acht lassen würden. Aufgrund dessen wurden vom Liebegeist keine Sicherungsdaten in ihre Lebenskerne programmiert, um das verhängnisvolle Szenario zu verhindern, nämlich zuerst sich selbst und dann die gesamte Schöpfung zu zerstören. Bevor sie sich von uns himmlisch treuen Wesen verabschiedeten, hat der göttliche Liebegeist angeregt, gemeinsam abzustimmen und festzulegen, für wie viele kosmische Äonen die abtrünnigen Wesen in ihren außerhimmlischen Welten bleiben können. Nach der Abstimmung, an der sich alle himmlischen Wesen beteiligten, waren die abtrünnigen Wesen, die sich den Wunsch erfüllen wollten einige Lebensweisen in außerhimmlischen Welten zu führen, die jedoch unseren himmlischen Lebensregeln nicht entsprachen mit dem Abstimmungsergebnis bzw. mit der Festlegung der Dauer ihres außerhimmlischen Lebens in kosmischen Äonen einverstanden und bekundeten herzlich diese zu beachten. Sie wussten vom Liebegeist, dass ihr außerhimmlisches Leben nicht von Dauer sein konnte, weil ihnen durch die Veränderung vieler himmlischer Lebensregeln immer weniger Energien aus der Urzentralsonne über ihr Lebensband zufließen würden. Sie müssten dann mehr von ihrem Energievorrat leben den sie von ihm aus der himmlischen Urzentralsonne zur Speicherung im Inneren selbst für ihr Wunschleben erhielten, der ihnen aber nur für eine bestimmte Anzahl von kosmischen Äonen ausreichen würde. Sie wussten also, so wie wir himmlisch treuen Wesen auch, wenn ihr Energievorrat im Inneren selbst, den sie für ihre unzähligen Schaffungen und eigenen Lebensvorgänge auf ihrem Planeten einsetzen müssen, nach vielen kosmischen Äonen verbraucht sein würde dass ihnen dann nur noch eine geringe Energiemenge für ihr außerhimmlisches Leben übrig bliebe. Dies wäre dann der Zeitpunkt für sie, um sich wieder auf die himmlische Rückkehr zu begeben, indem sie sich wieder ganz auf die himmlischen Lebensregeln ausrichten. Ihnen war bewusst, wenn sie den Zeitpunkt der himmlischen Rückkehr ignorieren oder verpassen, dass sie energetisch so weit abfallen würden, dass ihnen die himmlische Rückkehr nur noch unter erschwerten Bedingungen und mit viel Leid verbunden möglich wäre. Dieser tragische Zustand trat auch bei unzähligen abtrünnigen, gleichgültigen und herrschsüchtigen Wesen ein, die sich dann in ihrer misslichen Situation gemeinsam für die Schöpfungszerstörung entschieden haben. Das verheerende Ergebnis davon erlebt ihr Menschen nun auf dieser Erde, wo überwiegend energieschwache und geistig umnachtete Seelen inkarniert sind, die keine himmlische Rückkehr mehr beabsichtigen. Damit wir himmlischen Wesen an diese zerstörerischen Fallwesen nicht mehr herankommen, erdachten sie sich viele abstoßende, entfremdende und trennende Möglichkeiten bzw. trafen durch Programmierungen der feststofflichen Teilchen der Sonne und der umlaufenden Planetenvorkehrungen, um die himmlischen Kräfte abzuweisen und keine himmlischen Informationen mehr zuzulassen. Über dieses einstige, für uns himmlische Wesen und die ganze Schöpfung verhängnisvolle und unheilbringende Geschehen wissen heute nur sehr wenige geistig orientierte Menschen etwas Bescheid? Darum hat euch dies der Liebegeist in mehreren Botschaften ausführlich beschrieben. Noch vor vielen kosmischen Äonen waren alle Planeten eures Sonnensystems mit Wesen besiedelt, die im Aussehen eine Ähnlichkeit mit den Menschen hatten, bevor ihre Planeten durch fürchterliche Katastrophen unbewohnbar wurden. In eurem Sonnensystem befanden sich weitere Planeten, die es aber heute nicht mehr gibt. Sie verschwanden aus eurem Sonnensystem weil manche aus Energiemangel des Planetenkerns explodierten oder andere von riesigen Kometen so schwer getroffen wurden, dass sie zerbrachen, wobei ihre Überbleibsel nun im materiellen Weltall mit großer Geschwindigkeit ihre Bahnen ziehen und bei einer Annäherung für die Planeten in eurem, aber auch in anderen Sonnensystemen eine Bedrohung darstellen. Einige Planeten in eurem Sonnensystem wurden in weit zurückliegender kosmischer Zeit auch durch unsachgemäße wissenschaftliche Experimente unbewohnbar, deren Wissenschaftler ebenso wie bei euch Kernspaltungen materieller Teilchen zur Energiegewinnung und Waffenherstellung vornahmen, oder wurden durch fürchterliche kriegerische Auseinandersetzungen der friedlosen und gewalttätigen Planetenbewohner mit Laserwaffen zerstört und in mehrere Teile gerissen. Nur wenige der damaligen menschenähnlichen Wesen, deren Planeten unbewohnbar oder zerstört wurden, konnten kurz vor der verheerenden Katastrophe von höher entwickelten Wesen anderer Sonnensysteme evakuiert werden. Wenn sich in eurem oder in anderen Sonnensystemen eine fürchterliche Planetenexplosion ereignete, dann wurden immer alle zum Sonnensystem gehörenden Planeten durch gigantische Druckkräfte, die in Wellenschüben auf sie zukamen aus der vorgegebenen Umlaufbahn geschleudert. Die Stellung der Umlaufbahnen und die Umlaufgeschwindigkeiten haben einmal die Erschaffer Fallwesen dieser Welt in den Kern der Sonne und in der Planeten programmiert. Nach der letzten fürchterlichen kosmischen Katastrophe in eurem Sonnensystem pendelte sich nur die Erde langsam wieder in ihre frühere Umlaufbahn ein, deshalb konnte auf eurem Planeten erneut Leben entstehen, wobei die außerirdischen, geistig weit entwickelten Wesen viel dazu beigetragen haben. Das geschah aber bei den anderen, einst bewohnten Planeten in eurem Sonnensystem nicht, die auch einmal wie die Erde eine Atmosphäre, schöne Landschaften und Wasserquellen besaßen. Diese Planeten, von denen ihr Aufnahmen durch Teleskope der Sternwarten und Raumsonden besitzt, hatten auch einmal ein blühendes Leben. Auch diese wurden einst vor vielen kosmischen Äonen von Fallwesen geschaffen, die jedoch etwas andere Vorstellungen vom Aussehen bzw. von der Gestaltung ihrer Planeten hatten. Sie schufen sich ebenfalls eine Planetenatmosphäre, die aber mit der Teilchenzusammensetzung der Erdatmosphäre nicht völlig gleich war, und auf das Leben mit solchen physischen Körpern ausgerichtet war, die auf ihre Planeten abgestimmt waren, jedoch mit den Menschen eine Ähnlichkeit hatten. Ihre Planeten hatten ein beständiges mildes Klima, in dem herrlich blühende Bäume und Sträucher in großer Vielfalt der Formen und Farben wuchsen, die es auf der Erde nicht gibt. Die euch bekannten, jedoch von euren Astronomen bzw. Astrophysikern noch nicht genau erforschten Planeten in eurem Sonnensystem befinden sich seit der letzten kosmischen Katastrophe auf anderen Umlaufbahnen. Sie bewegen sich entweder zu nahe an der Sonne oder zu weit entfernt von ihr und besitzen keine Atmosphäre mehr oder diese hat sich völlig verändert. Durch die neuen, ungünstigen Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne herrschen auf ihnen entweder zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, die deshalb kein Leben mehr auf ihrer Oberfläche hervorbringen können. Doch kleinste Mikroorganismen, aus denen unter anderen Bedingungen wieder Leben entstehen könnte befinden sich in den tieferen Gesteinsschichten der Planeten und sind sozusagen in Wartestellung. Diese kleinsten Organismen sind so beschaffen, dass sie bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung die in ihnen gespeicherten Lebensformen entwickeln, die ihnen bei der Erschaffung der Planeten von den früheren Fallwesen durch Gedankenbilder einprogrammiert wurden. So entstand auch das Leben auf der Erde. Auf eurem vorübergehenden Wohnplaneten Erde ereigneten sich mehrmals verheerende Katastrophen, und nach der völligen Zerstörung des Lebens auf der Oberfläche konnte sich erst nach vielen kosmischen Äonen durch die Mikroorganismen wieder ein neues Leben entwickeln. Dass Menschen, Tiere und Pflanzen von neuem auf der Erde leben konnten, dafür sorgten viele außerirdische Wesen ferner Galaxien. Sie hatten diese damals kurz vor der irdischen Katastrophe in ihre Raumschiffe aufgenommen konnten aber nur eine begrenzte Anzahl von ihnen in Sicherheit bringen. Die Evakuierten lebten zuvor auf verschiedenen Planeten ferner Sonnensysteme der außerirdischen, menschenähnlichen Wesen. Diese hatten eigens riesige Siedlungen für deren eigenständiges Leben geschaffen. Außerdem schufen sie aus den Mineralien ihres Planeten mit ihren technischen Geräten, diese waren dem heutigen Stand eurer Technik um Jahrtausende voraus durchsichtige halbrunde Kuppelbauten und hatten durch die Anpflanzung bestimmter Pflanzengattungen das Klima darin so geschaffen, wie es einst den Wohnplaneten der evakuierten Wesen entsprach bzw. wie es deren materielle Körper zum Weiterleben benötigten. Die riesigen Kuppelbauten waren sonnenlichtdurchlässig und ließen nur so viele Lichtpartikel hindurch, dass diese für die darin wohnenden Wesen verträglich und lebensaufbauend waren. Die außerirdischen Wesen das heißt, die Urbewohner der Planeten kümmerten sich rührend um die evakuierten Wesen, und diese waren ihnen auch sehr dankbar dafür. Nach der Einweisung durch die höher entwickelten Ureinwohner lebten sie in den Kuppelbauten, die in ihrer Beschaffenheit eurem Glas ähnlich waren, selbstständig miteinander, ohne deren Einmischung. Doch nach einigen Äonen kamen unter ihren Nachkommen immer mehr Unstimmigkeiten auf, weil die unterschiedlichen Lebensweisen nicht zusammenpassten. Die höher entwickelten Wesen erkannten mit traurigem Herzen, dass das notgedrungene Zusammenleben mit den evakuierten Wesen auf ihrem Planeten immer schwieriger wurde, weil diese sich untereinander oft stritten und sie den Streit schlichten mussten. Den geistig höher entwickelten Planetenbewohnern wurde immer mehr bewusst, dass mit solch rechthaberischen und streitsüchtigen Wesen, außer einigen, die später auf ihrem Planeten blieben, kein weiteres harmonisches und friedvolles Zusammenleben mehr möglich war. Das war für sie der kosmische Zeitpunkt, um diese auf andere, noch unbewohnte Planeten zu bringen, worauf sie ohne Schutzbauten leben konnten – einer von ihnen war die Erde. Wahrlich, in eurer Milchstraße befinden sich unzählige Sonnensysteme mit Planeten, auf denen sich vor vielen kosmischen Äonen die Lebensgrundformen so weit entwickelt hatten, dass dort schon lange viele geistig und technisch weit entwickelte Wesen beheimatet sind, die mit ihren Lichtkörpern auch Einverleibungen vornehmen. In der euch durch Teleskope sichtbaren Milchstraße befinden sich auch solche Planeten, die ohne weiteres ein menschliches Leben ermöglichen könnten. Auf einigen dieser Planeten haben sich vor Äonen die früheren Bewohner von Atlantis niedergelassen, die sich mit ihren Raumschiffen noch rechtzeitig vor einem Pulssprung auf der Erde wodurch ihr Erdteil Atlantis vom Meer überdeckt und zerstört wurde, retten konnten. Ab und zu haben sie das Verlangen mit ihren Raumschiffen in die Nähe der Erde zu reisen, um zu sehen, auf welchem Planeten ihre Vorfahren gelebt haben. Viele der ehemaligen Atlanter haben sich auf ihren außerirdischen Planeten wieder einverleibt. Ihre Seelen geben ihnen manchmal die Impulse, sich mit einem Raumschiff auf den kosmischen Weg in die Erdatmosphäre zu begeben, um zu sehen, wie der Planet ausschaut und wie weit sich inzwischen die Menschen entwickelt haben, die von den außerirdischen Wesen wieder zurückgebracht wurden. Doch ihre planetarische Reise im Raumschiff birgt Gefahren in sich. Denn wenn sie sich damit in der Erdatmosphäre befinden, werden sie ab und zu plötzlich von magnetischen Strudeln erfasst, die ihr Raumschiff ins Wanken bringen oder es wird durch die starken negativ gepolten Magnetkräfte von der Erdoberfläche angezogen. Wodurch sie manchmal kurzzeitig notlanden müssen. Doch dies kommt bei ihnen nur sehr selten vor. Die Nachfahren der früheren Atlanter, die in einem Sonnensystem eurer Milchstraße leben, sind friedvolle, geistig und technisch weit entwickelte Wesen, die auch heute noch die Menschen ziemlich ähneln. Sie kooperieren mit Wesen des gleichen Bewusstseins in anderen materiellen Welten und überbrücken die großen kosmischen Strecken von einem Sonnensystem zum anderen durch vorhandene kosmische Lichtkanäle, die schon seit der Erschaffung der materiellen Welten existieren und die sie einst miteinander, noch in der feinstofflichen Beschaffenheit ihrer Lichtkörper, schufen. Diese höher entwickelten Wesen wissen mithilfe ihrer technischen Geräte genau wo sich die kosmischen Lichtkanäle für ihre außerplanetarischen Reisen befinden und zu welchen Welten sie führen. Wenn sie sich mit ihren in verschiedenen Formen geschaffenen kosmischen Raumschiffen zu einem Planeten in einem anderen Sonnensystem begeben wollen, dann geben sie das Reiseziel in den Computer ihres Raumschiffes ein. Sie konnten durch ihren technischen Fortschritt, mit dem sie den Menschen um Jahrtausende voraus sind, sensorische Geräte entwickeln, mit denen sie herausfanden, dass jeder kosmische Planet mit einem funktionsfähigen Kern eine starke magnetische Anziehungskraft besitzt und jeweils eine andere farbige Aurastrahlung und Schwingung aufweist. Die unterschiedlichen Daten der ihnen bekannten Planeten in ihrem und anderen Sonnensystemen haben sie gesammelt und in ihre Bordcomputer einprogrammiert. Wenn sie nun zu einem bestimmten Planeten reisen wollen, dann geben Sie in den Computer Ihres Raumschiffes das Planetenziel ein, wodurch Sie auf Ihrem Monitor zuerst den kosmischen Lichtkanal sehen, der zu dem bestimmten Planeten führt, und dann können Sie diesen in seiner farbigen Aura schauen. Mit Ihren Geräten nehmen Sie dann die Verbindung zu dessen Kern auf, indem Sie diesem Lichtimpulse, die Zuordnungsdaten mit einer bestimmten Frequenz enthalten, über den Lichtkanal zu senden. Nach dem Eingang der Daten im Planetenkern wird Ihr Raumschiff wie durch einen Sog von den starken elektromagnetischen Kräften des Planetenkerns angezogen und es bewegt sich dann mit unbeschreiblich hoher Geschwindigkeit im Lichtkanal in Richtung des Planeten. Die Raumschiffreise der außerirdischen Wesen endet in der Aura des Planeten. Wenn Sie sich in dieser Position befinden, dann steuern Sie Ihr Raumschiff mit fast geräuschlosem Antrieb zur Landestelle. Zu ihrer Fortbewegung nutzen sie sowohl die Sonnenenergie als auch die vorhandenen kosmischen Magnetkräfte. Wie ihr aus der kurzen Schilderung des Gottesgeistes nun erfahren konntet, benötigen die höher entwickelten außerirdischen Wesen für ihre Reisen mit den Raumschiffen keine Triebwerke mit einem starken Energieschub, um die großen kosmischen Entfernungen zu überbrücken, sondern gleiten durch vorhandene Lichtkanäle mittels magnetischer Anziehungskräfte des Zielplaneten. Zur außerplanetarischen Fortbewegung haben höher entwickelte Wesen in verschiedenen materiellen oder teilmateriellen Sonnensystemen auch noch andere kosmisch nutzbare Möglichkeiten, wie zum Beispiel durch Gedankensteuerung in Verbindung mit ihren inneren Kräften, damit ihr höher schwingender materieller Körper in den Zustand gebracht wird, dass er sich dematerialisieren und dann wieder materialisieren kann, wenn sie sich auf einen anderen materiellen Planeten begeben wollen. Dies zu eurer Information. Der Gottesgeist beschrieb euch nur eine von mehreren Fortbewegungsmöglichkeiten der höher entwickelten außerirdischen Wesen, damit ihr nicht weiter rätselt, auf welche Weise sie mit ihren Raumschiffen die großen kosmischen Entfernungen in kürzester Zeit zurücklegen. Mit einer weiteren Beschreibung ihrer außerplanetarischen Fortbewegungsmöglichkeiten hält sich der Gottesgeist zurück, weil diese aus seiner Sicht für die himmlischen Heimkehrer nicht von großer Bedeutung sind da sie mit seiner Hilfe vorhaben, geradlinig ins himmlische Sein zurückzukehren. Für den Gottesgeist und uns himmlische Wesen ist es erfreulich, dass sich nach der Schöpfungserrettung viele außerirdische Wesen dem himmlischen Heilsplan nach und nach angeschlossen haben und seitdem bei der Rückführung außerhimmlischen Lebens mit uns himmlischen Wesen zusammenwirken. Sie bedauern es sehr, dass sie sich vor vielen kosmischen Äonen zur Erschaffung materieller Welten entschlossen hatten und dafür tätig gewesen sind. Sie erkannten mit wehem Herzen, dass ihnen das Leben in einer materiellen Welt nicht die gewünschte Zufriedenheit und Erfüllung brachte. Sie bedauern auch sehr, dass es auf der Erde und im erdgebundenen Jenseits noch viele Wesen gibt, die von ihrer früheren Warnabsicht der Schöpfungszerstörung immer noch nicht ablassen wollen. Darum helfen sie entsprechend ihrer Möglichkeiten und unter Einhaltung der himmlischen Gesetzmäßigkeiten auf verschiedene Weise aus dem Hintergrund mit. Damit die momentan unbeugsamen, geistig umnachteten Wesen ihre illusorischen, unerfüllbaren Wunschbilder durch neue Erkenntnisse schneller und für immer loslassen und durch ihre Einsicht endlich die geistige Kehrtwende beginnen. Das wünschen sie sich so sehr von ihren früheren, jedoch tief gefallenen Miterschaffern der materiellen Welten. Aus der kurzen Schilderung des Liebegeistes habt ihr nun wieder etwas mehr darüber erfahren, was in eurem Sonnensystem einst geschah. Dadurch könnt ihr heute besser verstehen, weshalb es zu apokalyptischen Katastrophen kam und es auf der Erde mehrere Menschenrassen mit unterschiedlichem Aussehen und Bewusstsein gibt, die verschiedenartige Lebensweisen und Kulturen haben. Vielleicht versteht ihr nun aufgrund dieser Beschreibung besser, warum auf unseren himmlischen Planeten keine Wesen mit unterschiedlichem Bewusstsein leben. Wahrlich? Auf die Dauer ist unter ungleichen Lebensanschauungen der Wesen kein harmonisches, herzliches und friedvolles Zusammenleben möglich. Dies mussten früher auch die außerirdischen Wesen in ihren materiellen Welten schmerzlich erfahren und waren deshalb gezwungen, neue Wege in ihrem Planetenleben zu gehen. Vielleicht erkennt ihr nun in eurer irdischen Zeit, welche unerfreulichen Auswirkungen sich ergeben, wenn Menschen unterschiedlichen Bewusstseins nahe beieinander leben, und vor allem, wie wichtig und lohnenswert es für euch in eurem kurzen Leben wäre, sich jetzt geistig weiterzuentwickeln und in einer noch edleren Geisteshaltung und Lebensweise mutig voranzuschreiten, damit ihr nach dem physischen Ableben mit eurer Seele aus der Anziehung jener Planeten kommt, auf denen die Wesen noch herzlos und misstönig miteinander umgehen. Nun schildert euch der Gottesgeist weitere himmlische und außerhimmlische Geschehnisse, die im Zusammenhang mit der Schöpfungserrettung stehen. Wahrlich, durch die Umprogrammierung der feinstofflichen Teilchen zur Bildung einer feststofflichen Struktur des Sonnensystems durch tief gefallene Wesen, die nach vielen kosmischen Äonen auf den Planeten verschiedener Sonnensysteme Lebewesen erschufen, kam es auch auf der Erde durch feinstoffliche Wesen zu Schaffungen der Natur und auch von Tieren, die früher den Tieren dieser irdischen Zeit aber noch nicht ähnlich waren. Die Wesen übertrugen bildhafte Daten in die Gene der Tiere zur Bildung ihrer äußeren Struktur und ihres Aussehens, die aber erst nach und nach in den Zellen wirksam wurden, da diese immer wieder neue genetische Informationen benötigten bzw. übertragen erhielten. So geschah es auch bei der Erschaffung des Menschen. Die damals auf der Erde sesshaften Wesen hatten noch einen regen Kontakt zu Wesen auf anderen Planeten ihres Sonnensystems sowie auch außerhalb von diesem worauf das materielle Leben schon weiterentwickelt war. Sie kommunizierten mit Gedankenbildern und halfen sich gegenseitig bei ihren verschiedenartigen Schaffungen, unter anderem auch bei der Schaffung von Wesen aus materiellen Teilchen. Die Wesen in den Sonnensystemen eurer Milchstraße waren damals noch gut aufeinander abgestimmt und verfolgten in friedlicher Gesinnung die gleichen Schaffungsinteressen. Alle waren emsig damit beschäftigt, Wesen zum Hineinschlüpfen ihres feinstofflichen Lichtkörpers zu erschaffen. Doch viele Schaffungen misslangen ihnen, weil sie die feststofflichen Teilchen erst erforschen bzw. feststellen mussten, für welche Speicherungen, Funktionen und Einsatzmöglichkeiten diese sich eignen. Dazu waren umfangreiche Programmierungen der materiellen Teilchen notwendig, die viele kosmische Äonen dauerten und viele Reserveenergien aus ihren Speichern des Inneren Selbst verbrauchten. Die Teilchen ihres zweiten Körpers bzw. ihres materiellen Kleides mussten auf die Sonnenbeschaffenheit, Planetenatmosphäre, Elemente und die Natur ausgerichtet werden, und dies geschah auf jedem Planeten, auf dem sich die Wesen niederlassen wollten, mit anderen Funktionsprogrammen. Die damaligen Schaffer des materiellen Kosmos bzw. vieler Milchstraßen mit unendlich vielen Sonnensystemen und Planeten tauschten anfangs untereinander ihre Erfahrungen mit den materiellen Teilchen, ihre Ideen und Schaffungsmöglichkeiten aus. Manche Planetenwesen kopierten die Schaffungsdaten etwas höher entwickelter Wesen und veränderten diese entsprechend ihrer Schaffungsvorstellungen. So geschah es auch bei den damaligen Wesen die sich auf der Erde niedergelassen hatten. Durch die Schaffungserfahrungen der Wesen in anderen Sonnensystemen und ihren eigenen hatten sie genaue Vorstellungen, wie ihr Kunstwerk Mensch, in den sie sich immer wieder einverleiben wollten, aussehen sollte und welche Lebensweise sie durch ihn einmal führen könnten. Bei der Erschaffung des ersten Menschen programmierten sie, nachdem sie schon viele Tiere erschaffen hatten die Gene und Zellen seines Körpers ebenso auf einpolige Negativkräfte wie die Wesen auf den anderen Planeten. Seine Gene richteten sie so aus, dass das menschliche Bewusstsein nicht nur auf die feststoffliche Materie ausgerichtet ist, sondern dass der Mensch, entsprechend ihrer Gedanken der Schöpfungszerstörung, in eine himmlisch ferne, völlig gegensätzliche Lebensweise gesteuert wird. Dies hatte natürlich von Anbeginn des irdischen Lebens schwere Auswirkungen auf das himmlische Leben, weil der Wirkungskreis bzw. die Möglichkeiten des Gottesgeistes und der himmlischen Wesen, um den Fallwesen zu helfen, ziemlich eingeschränkt wurden. Aus diesem Grund ist es dem Gottesgeist schon lange nicht mehr möglich, an die Menschen direkt über den Lebenskern ihrer einverleibten Seele heranzukommen bzw. ihnen hilfreiche Weisungen anzubieten. Deshalb sind nun die Menschen vom Gottesgeist und dem himmlischen Leben fast völlig isoliert. Aus himmlischer Sicht ist das eine große Tragödie, doch nicht für die uneinsichtigen böswilligen Wesen, die noch immer an ihrer Wahnsinnsidee der Schöpfungszerstörung festhalten. Obwohl die erdgebundenen, zerstörerischen Wesen über gottverbundene Menschen und jenseitige höher entwickelte Wesen erfuhren, dass sie ihr gesetztes Ziel seit ca. zwei Jahrtausenden nicht mehr erreichen können, Ignorieren Sie dies im Glauben, dass es nur eine listige Täuschung gottgetreuer Menschen und jenseitiger Wesen wäre. Da Sie selbst die schöpfungserrettende Tat von Jesus Christus mithilfe unzähliger himmlischer Getreuer, die sich für Sie unmerklich in Ihrem seelischen Lebenskern vollzog, nicht wahrnehmen konnten, glauben Sie heute irrtümlich immer noch, dass Sie mit Jesu Tod am Kreuz über Gott und die himmlische Schöpfung gesiegt hätten. Wahrlich, im Augenblick? Als Jesus am Kreuz schmerzerfüllt und physisch sehr geschwächt die letzten Worte es ist vollbracht sprach und kurz darauf verstarb, sahen einige hellsichtige Menschen in verschiedenen Erdteilen in ihrem Inneren viele Lichtfunken, die sich in Richtung der Lebenskerne unzähliger erdgebundener jenseitiger Wesen sowie auch zu den Lebenskernen der inkarnierten Seelen bewegten und deren Aura dann kurz in hellem Licht erstrahlte. In diesem Augenblick fühlten sie sich in ihrem Inneren unerklärlich freudig und energiereich, das konnten sie sich aber nicht erklären. Nur einigen war es zu Jesu Lebenszeit möglich das innere Wort Gottes aufzunehmen, doch ihre geistige Reife war noch nicht weit fortgeschritten, so dass ihnen der Gottesgeist das freudige Ereignis vom bedeutendsten Rettungsgeschehen der Gesamtschöpfung bzw. Rettung der Lichtwesen nicht beschreiben konnte. Erst später erfuhren einige der inkarnierten medialen Heilsplanwesen, die in christlich orientierten Kreisen das innere göttliche Wort weitergaben, vom Gottesgeist über die Schöpfungserrettung, jedoch nicht detailliert, weil ihr menschliches Bewusstsein für seine Beschreibung noch nicht aufnahmefähig war. Erst durch diesen Künder ist es heute dem Gottesgeist möglich, die umfangreichen Maßnahmen zur Schöpfungserrettung und was danach geschah, etwas ausführlicher, aber auch nur begrenzt, zu schildern. Wahrlich, das Golgatha-Ereignis mit Jesus Christus und den himmlischen Getreuen war ein folgenreiches Geschehen für die gesamte Schöpfung, das ihr heute in seiner unermesslichen Tragweite noch nicht erfassen könnt. Seitdem sind alle Lichtkörper der gefallenen Wesen, den einst reinen himmlischen Töchtern und Söhnen unserer geliebten Ureltern und deren Nachfahren, unauflösbar und die Gesamtschöpfung wurde vor einer langsam stattfindenden Auflösungskatastrophe bewahrt. Wahrlich, viele reine himmlische Wesen, die eine Schutzfunktion oder andere Aufgaben auf Erden übernommen hatten, standen zuerst traurig in der Nähe des Kreuzes und litten sehr mit Jesus. Als er seine letzten Worte es ist vollbracht sprach und sein himmlisches Reserveenergiepotenzial dieses wird für jedes Wesen in der himmlischen Urzentralsonne für kosmische Notfälle aufbewahrt, im letzten Augenblick doch noch auslöste und sich die Energieteilchen aus dem Lebenskern seines inneren Lichtkörpers zu den tief gefallenen Menschen und Seelen verströmten, erfasste uns alle eine unbeschreibliche Freude und Dankbarkeit in unseren Herzen, weil wir dieses großartige Geschehen schauen konnten. Warum Jesus Christus die Schöpfungserrettung erst am Kreuz auslöste und nicht schon vorher und warum es keine einfachere Möglichkeit dafür gab, das versucht euch nun der Gottesgeist durch mich, einen himmlischen Lichtboten, zu schildern. Damals, bevor wir himmlischen Wesen unser schicksalhaftes und gewagtes unternehmen, die Verhinderung der Schöpfungszerstörung, begannen über dessen guten Ausgang wir uns nicht sicher waren, durchdachten wir verschiedene Möglichkeiten die für unseren Rettungseinsatz in Betracht kommen konnten. Leider mussten wir öfters unsere außerhimmlischen Rettungsaktionen abbrechen, weil die Fallwesen sich immer wieder neue Strategien gegen unsere rettungsbringenden Maßnahmen erdachten, weshalb wir unsere Pläne öfter ändern mussten. Die böswilligen erdgebundenen Wesen auf der Erde waren durch die Neuprogrammierung der Teilchen ihres Sonnensystems darauf bedacht, uns ständig neue Hindernisse zu schaffen damit wir nicht an sie herankommen konnten. Sie trafen durch mediale Menschen ihrer Wellenlänge abwehrende Vorkehrungen und gaben Informationen an die schlimmen und grausamen Herrscher weiter, damit sie Menschen mit einer für ihre Verhältnisse ungewöhnlich bzw. auffallend sanften und herzlichen Verhaltens- und Lebensweise ausfindig machten und sie entweder in ihren Kerkern einsperrten oder so lange folterten, bis sie zugaben, dass sie mit Gott, ihrem Widersacher, im Bunde standen. Solche Menschen sollten von den Herrschern nach Anweisung der jenseitigen böswilligen Wesen beseitigt werden, denn für sie waren Gott und wir himmlischen Wesen ihre Widersacher. Die Informationen der Ich Bin-Gottheit gaben uns zu verstehen, dass uns nicht mehr viel kosmische Zeit blieb, um uns für eine von mehreren schöpfungserrettenden Maßnahmen zu entscheiden. Es war uns auch bewusst dass die rettenden Absicherungsinformationen und notwendigen Nachschubenergien aus der himmlischen Urzentralsonne indirekt über die irdische Sonne an die Lebenskerne der kurz vor der seelischen Auflösung stehenden Energielosen, auf die seelische Zerstörung ausgerichteten Fallwesen keine Chancen mehr hatten rechtzeitig durchzukommen, weil sie sich schon lange von den zweipoligen himmlisch-göttlichen Energien und himmlischen Lebensgesetzen abgewendet hatten.